Okay. Also ich würde mir dieses Schiffstarbuch einfach mal einstecken, oder dieses Schiffslockbuch, wie auch immer. Ja, es gibt wohl noch kriegen... eine überschwere theoprische Schivone, die Erzverweser Rassasor. Äh, die ist wohl auch im Heimathafen da äh, verankert. Es gibt eine Trireme Wasserzorn, äh, die wohl auch in Rulat verankert ist. Also, da sind so ein paar, paar Schlagnahmen für den Rulatschen Piratenhafen. Also, richtige Abschaum. Wie viele Piraten von denen kriegen wir lebend? Die Piraten sind alle tot. Ähm, so. Eure, eure Lösch-Vorgänge mit eurer gut eingespielten Mannschaft allerdings äh, sorgen auch dafür, dass... dass die Trereme ist wohl nur mit sehr viel Handwerkskunst wieder zu retten, aber zumindest geht sie nicht unter, sodass dann am Ende ähm, die übrigen 40 Sklaven immer noch in Ketten angeschlagen, ähm, blutig, mit irgendwelchen Knüppeln bewaffnet, ähm, vor euch dann äh, ja, ein und Glied auf den Bänken sitzen und euch dankbar anblicken Ich vermute mal, die Karabelle ist, ist nicht mehr rettbar oder? Wenn da kein äh, Steuerrad mehr da ist also auch, die ist noch gut erhalten du müsstest sie halt jetzt wieder mit Handwerkskunst ausbessern also entweder du kannst die Trireme flott machen oder aber die Karabelle da musst du aber wieder Männer und Handwerksmaterialien für übrig lassen das ist eine Entscheidung, die Zulami treffen müsste aber ich denke, wenn wir die Wahl haben, ist es auf jeden Fall die Trerema. Ja, zumindest äh, während ihr dann die Papiere sortiert und äh, Rafim die ein oder anderen ähm, Holztüren unten eingetreten hat und dabei dann auf die ganzen wertvollen Materialien ähm, gestoßen ist, äh, keine weiteren Lebenden, sondern nur noch Leichen von vielen Paktierern und ja den Rest. Sklaven, die in Ketten erschlagen worden sind. Äh, andere haben sich dann, wie gesagt, gewehrt mit, mit äh, Knüppeln. Äh, haben teilweise auch an Leute gebissen und haben so dann nach und nach äh, zusammen mit den anderen Offizieren, die damals noch gelebt haben, die Piraten abgewehrt und erschlagen. Äh, haben natürlich nicht alle überlebt, aber diese 40 sind jetzt übrig geblieben. Habt danke. Habt danke. Wie können wir euch helfen? Wir gute Ruder. Ihr habt äh, ihr habt Schiff, ja? Wir, wir gut, wir... Wir helfen, rudern Schiff. ihr Lanfana, ihr Karino, Wir Zornbricht, aber äh, wir rudern für alle. Ja, wir können gute Ruderer gebrauchen, aber erst einmal müssen wir euch hier wegbringen, denke ich. Wie sieht es aus? Ich wende mich mal an meine Begleiter. Ist die Trireme noch zu retten? Tja. Und... Da müssten wir eigenes Segeltuch ausgeben... Wir müssten auch eine Mannschaft bilden, die das Ganze steuert. Da müssten wir eigene Ruderer abgeben und auch Offiziere. Das ist machbar, aber damit Schiff, äh, schwächen wir die anderen Schiffe. Könnten wir die Ruderer auf unser Schiff bringen lassen und beide Schiffe versinken? Das geht wohl auch. Ihr wollt wirklich die Trier zurücklassen? Ja, wir haben weder die Material noch die Zeit noch die Leute die, dafür da. Oh, oh, ja, Material sind. ist ja gleich da vorne und ich würde mal auf das andere Schiff zeigen. Wir zerlegen das, was wir brauchen von da und wir kommen leichter an Leute als an Schiffe. Nun haben wir, haben wir da wieder Zeit. Ja. ja, tritt mal heran. Tja, also ich könnte das wohl hinbekommen. Gebt mir zwei, drei Handwerksgesellen und na ich weiß nicht, was ihr braucht, um das Schiff dann zu steuern, aber wir kriegen das auf alle Fälle wieder flott. Wir plündern die Karavelle und nehmen uns das, was wir brauchen, versenken die Karavelle und fahren dann damit weiter. Dann haben wir ein weiteres Schiff. Aber dann, also die, die Mannschaft müsstet ihr dann stellen. Ich kann das nur reparieren. Wie lange wird dem brauchen? Mmh, eineinhalb Tage. Wenn ich Angrosch anrufe, dann einen Tag. Ich kann auch noch helfen. Ich bin ein wenig geübt in Zimmermannstätigkeiten. Und ich denke, Rafim, wenn er auch noch unter die Arme greift, kann sicherlich so viel tragen wie drei Männer. Ach so, ihr wolltet gar nicht... Ich hatte jetzt angenommen, dass, dass ihr weiterfahrt. Lasst, lasst, lasst mich und die anderen, die, ihr, die wir brauchen, einfach hier und wir kommen danach. Oder wohin auch immer. Nein. Ihr solltet besser nicht noch einmal angegriffen werden in dieser Zeit. Nein, das wäre sicherlich verheerend. Das wäre aber auch eine Idee, wenn wir unsere Flatillen hier schon spalten würden. Und die eine und sie dieses Schiff mit nach Tisal nehmen. Könnt ihr das euch nicht eine der Galerien in Schlepptorn nehmen? Naja, aber sie brauchen ja das Material von der anderen, von der Karavelle. Tja, ich glaube glaub auch müsst, die Da müssten wir mal Kapok fragen, wie weit das von hier aus noch nach Tisal wäre. Er sagte vor. Was weiß ich, wie vielen Stunden, das wäre noch ein Tag. Also ich denke, wir, wir kommen morgen an. Wir würden morgen ankommen. Naja, heute Morgen, je nachdem, wie man das sehen will, ob heute oder schon morgen ist. Tja. So ist es. Ich denke, ja. es ist vernünftig, die Trireme zu retten. Wären wir nur mit der Aviander hier und müssten unsere Mission ruhen lassen würde ich sagen, wir können es uns nicht leisten. Aber wir sind mit mehreren Schiffen hier, also... Das ist auch sehr vernünftig. Trirem sind einer der besten, für die diese See befahren. Gut, und dann äh. sammle ich mir meine Leute und ihr stellt die Mannschaften ab, die wir brauchen, um das Schiff dann entweder zu schleppen, also nach Tisal. Auf Tisal, ja, da, da kann ich es natürlich für sie wesentlich besser reparieren. Das, das geht dann auch. Dann versuche ich, so weit flott zu machen, dass es uns eben nicht auf dem Weg versinkt. Das wäre wunderbar. Okay, sehr gut. Dann haben wir ein weiteres Schiff in unserer Flottille. Brauchen wir noch nie Mannschaft, aber das, das machen wir dann später. Gut, dann ähm, mache ich mich schon mal ans Zwerg. Aber da kommt auch Kapok. Ja, Mann. Äh, ich habe gehört, ihr ruft mich mal an. Ja, Kapok. Äh, wie viele Stunden sind das noch bis Tisal? 9 Mal. Ungefähr 90 Meilen. mal. Zumindest soweit ich das äh, gesehen habe. Und bei 10 Meilen pro Stunde werden wir morgen früh Teaser alle erreichen. Und mit eingerechnet, dass wir die Triremo dort drüben schleppen müssen? Und da werden wir wesentlich langsamer sein. Aber ähm, dann brauchen wir sicherlich das Doppelte mal. Ja, ich glaube, ich glaub, wir sollten mit der Avianda schon einmal vorausfahren. Ich bin dafür, dieses Schiff zu retten, aber deswegen mehr Zeit zu verlieren, besser nicht, oder? Naja, wir haben jetzt ja genug Leute aus Sorgern ähm, bei uns. so noch zwei von denen hier. Das eine schleppt das, das andere fährt sicherheitshalber mit und dann holen die die anderen auf dieser allein. Und wir fahren schon mal nach Südwall. Das ist doch bestimmt auch noch ein Stück, oder nicht? Äh, ja, Mann. Ja, Mann. Könnt ihr auch so sagen, wie lange, Mann? Äh, ja, Mann. Er überlegt kurz fünf Stunden, Mann. Naja, wir fahren nach Südwall. Dann müssen wir da bestimmt auch noch irgendwas machen. Das dauert bestimmt auch wieder ein bisschen, bis wir dann nach Rula drüber fahren. Schätze ich, dürften die anderen wieder in dieser Land gekommen sein. Sehr gut, dann gebt die Befehle weiter, dass wir uns hier schon trennen und sie sich um die Trireme kümmern sollen. So, gesagt, getan. Und so könnt ihr das Verstauen der Vorräte auf die anderen verschieben und könnt dann mit eurer leicht abgespeckten Aviander weiterfahren, lasst dann die Zwergen an Groschminia hier zusammen mit einigen wenigen Handwerkern und verabredet euch dann für Tisal äh, im späteren Verlauf wird man sich dort wieder treffen und so segelt ihr weiter Sehr wenig weiß ich über die Insel Rulat außer dass man sie meiden muss wie die Pest denn auf der Insel und besonders in der alten Gefängnisburg Perlstein haben sich raue und effortverlassene Seeräuber versammelt, die selbst das Volk aus Charyb erschrecken würden. Von hier aus stellen sie den Schiffen sämtlicher Herren nach und dulden keinen fremden Willen. Bericht eines exilierten Mendener Kapitäns vor der Admiralität in Perikum. Und so segelt ihr am frühen Morgen mit schneidendem Wind und aber noch Eis auf dem Deck an der Insel Tisal vorbei. Ein kleines Inselchen mit wenigen kleinen Fischerdörfern und äh, vielen Schafherden, die euch äh, blökend entgegenstarren, während ihr daran vorbeifahrt. Von hier aus ist es wohl nur noch ein kleines Stück bis äh, zu eurem eigentlichen Ziel, Südwall. Was auch immer euch dort erwarten mag. Der Elfmendarion sprach ja schon von den ein oder anderen Winden, die verklungen sind. Wo auch Zulamins Prophezeiung sprach, das Borbrat. Hier wohl etwas ausgelöst haben muss, Das Borbrat Xamarnoth, derjenige, der die sieben Splitter vereinte und auf seinem Kopf trug, sich selbst für Sudwall, für Südwald interessiert haben soll. Und so segelt ihr an in der Insel vorbei und könnt dann hinter einem letzten Zacken die etwas größere Insel Rulat blicken, die euch finster und nebelverhangen entgegenstarrt. Oh je, oh je, oh je, oh je, ist das schon rulat? So, Laut den Karten, ja. Wir sind ganz unbequem, na, unbequemen Dingen, wenn ihr so wollt. Nun, der Strudel ist immerhin auf der anderen Seite, aber die Insel sieht finster genug aus. Ich wünschte, es wäre, dass wir einen Landgang organisieren könnten. Nach allem, was man hört, ist sehr. Gesamter Landbereich von hinreichend viel immunischer ähm, Versäuchung durchdrungen. Ich bin mir sicher, einige natürlich auftretende exotische Dalmoniten ließen sich finden. Ja, aber, aber, aber, ihr habt natürlich recht, es wäre viel zu gefährlich. Naja, was ist denn jetzt unser Plan? Wie wollen wir in Südfall einlaufen? Ich weiß aus dem oft darauf hin, wir haben eine Schaluppe, in die zehn Mann reinpassen, exakt für solche Fälle dann hat ihn noch besorgt und es passt dabei ersoffen, mit einer Hand am Ruder. Oh ja, ich erinnere mich lebhaft. <lacht> ja, Ja, also Kapitän, wollt ihr da jetzt reinfahren oder nicht? Nun vertraut ihr unserer Tarnung? Oh, wenn wir da mit der Drachentöde reinfahren? Äh, mit der Avianda? Nein, ganz bestimmt nicht. Nun, ich denke, dann erübrigt sich die Frage. Ich traue unserer Tarnung nicht mehr als ihr. Also sollten wir... Hm. Was denkt ihr ist besser? Sollen wir mit der Schaluppe im Hafen einlaufen oder sollen wir uns von der Avianda in einer benachbarten Bucht an Land setzen lassen? Naja, ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, wenn wir hier mit einer Schaluppe rumfahren, das glaubt uns auch keiner. Oh, dann also zu Fuß. Gibt es bereits Nachricht von Hafax? Nein, deutlich weiß nicht. Mir hat er keinen Beton geschickt. Na, das überrascht mich, ihr seid doch auf so einer freundschaftlichen Basis. <lacht> das wüsste ich aber. Nein, unser letztes Zusammentreffen war etwas äh, konfliktbehaftet. Naja, um Briefe auszutauschen, scheint es ja zu reichen. Nun ja, ich, ich habe ihm einen Brief geschrieben, ja muss darauf nicht unbedingt antworten. So als wenn ich euch einen Brief schreiben würde. Ihr würdet wahrscheinlich auch nicht antworten. Naja, du habt ihr jetzt nicht unrecht Aber ich würde euch auch besuchen kommen. <lacht> Seht ihr? Das möchte ich gerne vermeiden bei Huffax. Aber wir werden sehen, was uns dort erwartet. Und welcher nun ja deiner Untergebenen uns dort eventuell mit Informationen versorgen kann. Ähm, wollen wir denn heimlich im Südwall einreisen, oder nicht? Nun, ich würde vorschlagen, wir untersuchen erstmal aus der Ferne heimlich das Dorf, Kleinstadt, wie auch immer. Ich vermute ein Dorf zu sein. Ich war noch nie dort. Wir sollten jegliche Vorsichtsmaßnahmen treffen. Also spricht auch nichts dagegen, sich vielleicht ein bisschen zu verkleiden. Einige von uns werden doch sicher auffallen. Ich denke auch, wir müssen nicht offen auftreten, wobei zumindest Raffin immer eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber wir müssen es den Leuten ja nicht auf die Nase binden, wer wir sind. Ja, ich weiß, was ihr sagen wollt. Es ist mein gutes Aussehen. Es ist schwierig, damit klarzukommen, aber ich schaffe es. Ich ah. bin sicher, du leidest sehr. Gar schrecklich. Also sollte ich die Kriegswehr nicht mitnehmen, meint ihr? Nein. Ihren Vorschlag. Außerdem passt er nicht ins Boot. ihrer kann schwimmen. Aber ja. will die Weisheit in eurem mehr als beschissenen Plan. Was ist denn der Rest die Pläne machen? Würden wir dich die Pläne machen lassen, dann marschieren wir überall rein und töten jeden. Ja, wir gehen hin, finden vielleicht etwas über die Hafe heraus, aber Priorität ist Informationen über zu zusammen. Dann sollten und? wir doch vielleicht den Elfen mitnehmen, oder nicht? Oh, ich dachte mir schon, dass du sowas sagen möchtest. Ich hatte es ja. Ich fürchte ja. Naja, ist ja nicht so, als hätte er ja was Besseres zu tun, außer dass er ständig hier in den Scheißsegeln rumklettert und immer alles. Sah. Wir könnten ihn ja vielleicht in... in auf der Südwald vergessen. Wir brauchen ihn ja nicht mehr, oder? Wir sollten ihn vielleicht nicht gerade mit in die Stadt nehmen. Er könnte uns verraten, denn... Ich glaube nicht, dass er unsere Täuschung verstehen oder mittragen wird. Wenn springt aus den top hinab und landet irgendwie auf der... Äh, wie nennt man das, wenn es keine Reling ist, sondern nur ein Ding, auf, an dem man sich festhält, wenn man nicht drüber fällt. So vom weg zum Dings runter. Du weißt schon, was normale Leute haben. Geländer. G Danke, Geländer, sorry. Er landet da irgendwie hockend drauf. Oh, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich kann auf mich selbst aufpassen. <lacht> äh, ihr könnt mich nicht vergessen, ich komme schon selber nach Hause müsst ihr eigentlich überall diese Bänder dran naja, festbinden. Das sieht ja fürchterlich aus. Wirklich? Ich finde sie schön. Ja, das ist wie... Um das nächste Mal, wenn du nicht hin, für hinschaust, bindet er dir eins in die Haare. Ach, er hat keine Haare, oder? Nein, er hat keine Haare. In die Rückenhaare. Der Mann ist hm. in, von, von mir aus um den Kopf. Also würde ich dem Elfen zutrauen, dass er es hinkriegt. Um den Hals, wenn du ihn noch nochmal seine schönen <lacht> Bände beleidigst. Naja, wollt ihr denn jetzt mitkommen, lieber Elf? Oh, naja, ich sollte euch wohl besser begleiten, sonst findet ihr es am Ende nicht, oder? Die Gefahr ja. besteht. Vielleicht seid ihr am Ende sogar hilfreich. Komm, oh, wir werden sehen. Ja, ich bin ähm, voller Vorfreude. Das ist schön, ich auch. Kommt ihr oder braucht ihr ein Boot? Wir brauchen ein Boot. Wir hatten nicht vor zu schwimmen. Naja, gut. Aber wir, wir sind uns ja nicht oft einig. Aber heute sind wir es. Ja, ich denke auch. Wir, wir, gestern, wir verlieren hier und dort, oder? Ich bin mir sicher, wir könnten jetzt losfahren und der Anfang wieder halt machen und der würde irgendwie wieder auftauchen. Ja, es ist nie manche Sachen, die man ja, begraben möchte und die immer wieder ans Tageslicht kommen. Vermutlich würde er heimlich unter eurem Bett auftauchen. So stelle ich mir das vor. Selbst Isaron ja. wollte ihn aus dem Turm schubsen. Ja, er wäre allerdings nur auf seinen Beinen gelandet und sofort wieder hochgeklettert. <lacht> so, ich ähm, lasse dann mal das Menschenbrot zur Wasser. Es sei denn, jemand möchte übers Wasser laufen wie der Elf. dann würde ich mich darum kümmern, dass wir unser Beiboot zu Wasser lassen, sobald wir ja, ich weiß nicht, in der Bucht oder einfach an der, naja, am Strand oder wo auch immer wir anlanden Warte mal, Steuerung F Aktuell seid ihr hier und dementsprechend wäre es noch eine grobe Reise von vier Stunden, damit ihr dann grob in diese Richtung übersetzen könntet und von dort aus dann mit eurer Schaluppe so, dass ihr Südwall zu Fuß erreicht die Sorge ist halt, dass niemand uns abkauft, dass wir in Schaluppe hier bei Hulat äh, rumfahren. Ja. Mitten in der blutigen See, ja, eben also dem Dämonen am Genau, ihr könnt euch dann dort ähm, positionieren, mit der Schaluppe an Land fahren äh, und dann die Hügel in Richtung Südwall gehen. Da gibt es keine Straße. Da gibt es halt vielleicht sowas wie einen ausgetretenen Wanderweg, aber... Mehr ist das nicht. Also halt für Stiefel dann die Frage. Wer ist mit dabei? Sechs Helden? Mendarion? Sieben? Will jemand Serpentilio mitnehmen? Musst du entscheiden. Ja. Es könnte sein, dass wir die Harfe finden. Also äh, Diamantis würde Serpentilio gerne dabei haben. Also solange dieses Ding um seinen Hals ist. Dann kommt er mit. Ach, ja. hat, dann ich kommt nicht. er mit. Dein Dämon. Konstitution 22. Konstitution 22, oder? Er sagt. Das hab ich vergessen. Edit, ich habe eine KONSTI von 20. Ich habe eine Körperkraft von 22 und Gewandheit von 22. Mhm. Wieder. Aber weg. das hätte äh, bei der Probe letztes Mal auch keinen Unterschied gemacht. Ja. Äh, okay, dann 7 Helden, also 6 Helden. Uh, Boltax nimmt nehmt ihr natürlich mit, Mendarion nimmt ihr mit, das ist die Nummer 7, wen noch? Hm, gibt's noch irgendwen, der sehr viel Sinn machen würde bei der Informationsbeschaffung? Irgendwer Ahnung, sonst noch von Elfen? Von unseren npc magiern Ich wüsste von eventuell. Der war noch mal Nethia, Nethia aber wenn ich frage... Nethja von, von Ferrekochen. Unsere ja. Ansonsten wüsste ich keinen Hypolita vielleicht. Hypolita von Gareth, ich hab die auch mit. Ja, die <lacht> nehme ich mit. <lacht> mit <hin. lacht> natürlich! Ich wollte ja, gerade sagen, die Frage. Ich, <lacht> ich wollte gerade nice. sagen, die Frage ist, wer uns hilft, nicht wer noch mehr Chaos stiftet oder der. Ich nehme die mit, natürlich. Ja, die Schatuppe ist abgesegelt, richtig. Ich glaube auch, Hypolita hat die meiste Begeisterung erzielt. Ja, die nicht auf jeden Fall, mit, die ist voll super. Gut, dann habt ihr acht Leute dann reicht das. Gut, dann könnt ihr kurz vor Südwall an Land gehen. Wie gesagt, über kleinere Hügel in Richtung von Südwall stapfen. Äh, laut den Berichten von Kapok wohl um die 800 Einwohner. Es ist äh, ein Piratenhafen mit einer kleinen Festung, einer Hafenbefestigung wohl. Zumindest ist das bei ihm eingezeichnet. Er selbst war noch nicht da. Und äh, wenn ihr dann über die Hügel nach einer grob zweistündigen Reise ähm, auftaucht, könnt ihr das tatsächlich auch sehen. Konkretisieren sich denn Mendarions bzw. Bezie meine Gefühle Beziehung, äh, in Richtung Hafe? Oder ist das immer noch so... Waage die Richtung. Also die Waage Richtung stimmt, ja. Du kannst es nicht genauer auf ein, auf ein Gebäude verorten, aber näher kommst du nicht, hast du das Gefühl. Also das ist hier. Irgendwo muss Borbret an Land gegangen sein. Und wenn du dir dieses Städtchen mal anguckst, es ist ja, ein typischer Piratenhafen, auch aus der Entfernung kannst du einen Dorfplatz oder eine Dorfmitte erkennen, auf die dann äh, sowohl der Hafen zuläuft, als dann eben auch die einzige Straße, die nach Norden in Richtung ähm, Mendena dann ähm, geht. Ein paar Felder, auf denen Sklaven oder so etwas stehen, zumindest irgendwelche Bauern. Und ähm, ja, die Festung, uralte Festung auf den Bergen, oder ja, Bergen ist es nicht, es ist halt so, so ein Hügel errichtet. Ihr dürft gerne mal Baukunst würfeln, auch aus der Entfernung. Und schönes Talent. Zielt lange dazu, oder? Ja. Ich weigere mich, an solchen Abelmir-Talenten auch nur teilzunehmen. Wow. Außerdem habe ich so. 20. Sinn. Möchtest du das shippen? Äh. Nö. Okay. Das ist tobrischer Stil. Also die Tobrier sind nicht so wirklich für ihre Baukunst die bauen immer das gleiche und dass irgendetwas sich in dieser kleinen Festung befindet, hältst du für absolut unweglich. Also da ist nichts zu finden. Schimmel. Also dort wird wahrscheinlich nichts sein. Also die ist völlig unbewohnt aus, schon seit längerer Zeit nicht mehr. Ja, meint ihr jetzt die Festung da mitten in der Sch. Naja, Stadt ist zu viel, aber in den Dorf da? Ja, genau die... die ist schon ziemlich... naja, verlassen oder so. Also, Seht euch die... die Baustruktur an. Völlig, völlig gelitten. Aber ja, wenn ihr das sagt. Nun, hätte mich auch gewundert, wenn dort irgendwelche elfischen Kavernen wären. Ja. hm vielleicht in, den, in der Stadt, unterhalb der Stadt, du wirst ja unter mancher Stadt liegt äh, noch eine andere Stadt. Diamant ist dein Blick, du schärfst ein bisschen deine Augen, du kannst erkennen, dass da wohl ähm, vor der Burgmauer einige Käfige aufgebahrt sind oder hängen, äh, wo auch eine ganze Menge an Krähen herumpicken und da sind wohl so 10, 15 Leute in den Käfigen die leben wohl nicht mehr, aber die haben vor kurzer Zeit noch gelebt und die Krähen halten ihr fest mal. Hm. Hafax scheint wohl auch nicht Haffax seine Männer scheinen wohl auch nicht besonders gnädig mit Gefangenen umzugehen. Ihr solltet euch auch einen Gestank bereit machen. Mendarion hat schon seit ihr in Zorgan weggefahren, seid ihr ein Tuch vom Mund. ist Primo vorbereitet. <lacht> Naja, mein Darion, habt ihr eine irgendeine Idee zu Lamin? Seht ihr irgendwas, was aussieht wie eure Höhle? Nein, nicht wirklich. Das Gefühl sagt mir, wir sind am richtigen Ort. Aber sehr viel genauer wird es wohl nicht werden. Wenn sie gefunden werden will, werden wir sie finden. Was ist denn das für eine Aussage? Das ist ganz einfach. Wenn du sie finden willst. Und sie von denen gefunden werden wollen, dann werdet ihr euch finden. Nun, es ist eine Höhle. Vielleicht mh, sollten wir an irgendeinem Abhang oder an der Küste suchen. Oder vielleicht finden wir irgendwelche Überreste von elfischen Bauwerken. Ähm, Frage uns oft, gibt es hier Gezeiten? Ähm, ja, klar. Das ist eine Küste. Wir haben Madamaal. Naja, nicht jede Küste hat Gezeiten, die Ostsee hat zum Beispiel auch nicht, deswegen frage ich. Doch, doch, klar es Gezeiten. Äh, Kapitän, ihr solltet bedenken, wenn diese, ähm, sagen wir, äh, etwas tiefer liegt, könnte es sein, dass man sie nur bei Ebbe sieht. Hm, dann sollten wir vielleicht bei Ebbe einen kleinen Stundspaziergang machen. Ein Spaziergang klingt lustig. Vielleicht sehen wir dann ein wenig mehr von der von der Gegend.